So Leute, heute geht's ans Plov machen. Das Feuer brennt, das Öl ist eingegossen, fängt an zu dampfen und das Ganze hier in einer schönen transkarpatischen Gegend. Das Fleisch kommt jetzt in das brutzende Fett und wird angebraten. Es wird nicht da gebraten, sondern nur angebraten. Also die 300 Gramm Öl haben gereicht und äh, ungefähr 1,2 Kilo Fleisch. Äh, das reicht jetzt absolut aus am Anfang. Und das wird so frischiert. hier. Das Geheimnis ist eigentlich gleiche Menge. Jetzt kommt eben auch wieder ein Kilo 200 Gramm Zwiebeln dazu. Äh, sobald das Fleisch eine äußerlich schöne Farbe hat. Die an gleiche Menge, Menge also ein Gewicht geschnittene Moorrüben dazu. Also wie gesagt, die Reihenfolge ist extrem wichtig. Wir haben jetzt so viel Wasser hier reingegossen, dass es quasi reicht, wie man sieht. Also es muss nicht bedecken. Und jetzt kommen wir zu den Gewürzen. Also ungefähr ein Esslöffel Salz. Allein noch ein bisschen dazu. Und äh, ich habe da auch Knoblauch gesehen, das, ah jetzt kommt edelsüße Paprika, ich habe schon gesehen eben, nicht gefilmt, Oregano Pulver kam dazu, Paprika, Brutzel schon mit dabei, Filipulver, Fili Barbarissa bieren schmecken richtig gut nachher. Die geben einen Geschmack ab, das ist einfach eine Freude. Kurkuma kann auch reichlich sein, wenn man es mag. Ist gesund. Curry und Honig. was dazu übrigens äh, ein Messer. Nur mal zum Vergleich zu meiner Hand. Von dem Messermacher, den ich euch letztes Jahr vorletztes Jahr schon einige Messer gezeigt habe. Schwarzer Pfeffer, haben so ungefähr zwei Esslöffel zu und das Ganze grüttelt hier innen. im Moment, also eine scharfsüße Ölgeschafft, aber nachher wenn der Reis dazu kommt, wird auch perfekt. So viel Rosinen dazu. Mhm. Ein Kilo Reis, Basmati habe ich hier, indischen und nochmal, wie gesagt, 200-300 Gramm, damit es wieder aufs gleiche Verhältnis kommt. 1,2-1,3 Kilo Reis. Der wird jetzt gewaschen und dann kommt das gewaschener Reis, kommt jetzt dazu. Und ich habe gerade noch mal 700-800 Milliliter Wasser dafür, dass es also auch auf die gleiche Menge hier rein getaucht, so tief wie möglich. Also... Man tut unten das Fleisch nicht vermischen mit dem oberen Reis. Das Fleisch und die, alles andere bleibt unten drin. Und oben ist eben die Schicht Reis, die hier leicht köchelnd die ganze Flüssigkeit jetzt aufzieht. Und es wird immer wieder werden so Löcher reingemacht. Eine chili äh, in ein Loch reingeschoben. Und die soll noch nachgaben. Und das zieht jetzt noch. So sieht das jetzt aus. Und ich freue mich drauf. Oh, der Deckel ist aber noch jetzt. Und jeder tut hier ein bisschen was dazu beitragen. Hier werden Kartoffeln auf dem heißen Stein gegrillt und Zucchini.